schon wieder treffen sich äh, in Ostritz Neonazis, diesmal zu einer Kampfsportveranstaltung äh, im Hotel Neisetal Und die Ostritzer und Ostritzerinnen äh, stellen sich dem auch wieder äh, entgegen mit diesmal einem Friedenslauf. Und wir als Grüne haben eine kleine Sportgruppe abgestellt, die hier fleißig Runden auf dem Marktplatz drehen. Und für jede Runde, die äh, gelaufen wird, äh, wird gespendet äh, für ein Nazi-Aussteigerprogramm. Und ich glaube, genau das äh, ist das Richtige. Und hinter uns drehen die Leute schon die Runden. Und ich glaube, das ist eine äh, positive Auseinandersetzung, positiver Protest. Und das sollten wir unterstützen. Und deswegen sind wir heute hier allen voran. Stefan Kühn als unser grüner Bundestagsabgeordneter und ganz viele junge Grüne, die das äh, mit unterstützen und hier fleißig Runden drehen.